Herzlich willkommen zu unserem Video zur Kollaborationsplattform Jive von Aurea. Im Rahmen dieses Videos stellen wir Ihnen unsere interne Umsetzung von Jive vor und wie wir diese heute schon nutzen. Im Rahmen der Erläuterung zeigen wir auch die Möglichkeiten für Ihre interne Nutzung und im Besonderen für Ihr ECM-Projekt auf. Synergy hat sich für die Jahre 2018 und 2019 verschiedene Entwicklungsprojekte vorgenommen, unter anderem die Einführung von Jive als neues Produkt der Aurea-Familie sowie das Angebot Jive bei Kunden einzuführen. Und genau darum geht es jetzt hier in diesem Video. Die Herausforderungen in heutigen Projekten sind weniger die fachliche Kompetenz oder das Know-how der Beteiligten. Vielmehr ist es die große Menge an Informationen, die Verteilung sowie der Zugriff auf diese. Jive als Plattform kann hierbei unterstützen. Sowohl interne als auch externe Beteiligte können auf Informationen schnell und einfach zugreifen. Somit können Themen kommuniziert, strukturiert und zielführend behandelt werden. Synergy führt derzeit Jive intern ein und nutzt es für immer mehr interne Projekte, sowie die Zusammenarbeit mit den Kunden in den Kundenprojekten. Derzeit wächst unser Jive-Content regelmäßig. Jive kann als Standalone-Plattform genutzt werden, aber auch mit einer Integration in die CRM-Welt, um hier Mehrwerte und einen Austausch im Unternehmen zu optimieren. Nun aber werfen wir einen Blick in die, unser Jive bei Synergy. Willkommen in unserem Jive. Unser Jive hat schon eine gewisse Struktur. So kann man interne Hersteller, Kundenprojekte, Entwicklungsthemen, Partner und Ankündigungen auf den ersten Blick als Navigationsleisten erkennen. Ebenso findet man die gesamte Struktur sowie den neuesten und wichtigsten Content im zentralen Bereich. Auch direkte Aktionen sind möglich, indem man einfach neue Blogeinträge, Umfragen oder anderes erstellt. Sehr schnell kann man auch übersuchen, Inhalte finden und sich im System zurechtfinden oder direkt neue Informationen eingeben. Wir nutzen Chive für die interne Strukturierung von Informationen. So Sammeln wir zum Beispiel Herstellerinformationen. In unserem Beispiel auch zu Aurea mit verschiedenen Inhalten, bei denen wir uns intern austauschen, Content liefern und Dokumentationen erstellen. Aber auch unsere Projekte werden hier drin gemacht. So haben wir unsere internen Entwicklungsprojekte hier drin auch schon ähm, gesammelt und zum Beispiel einen Jive-Demo-Bereich eingerichtet. Wie man hier erkennen kann, sind die Möglichkeiten, was man mit Jive anstellen kann, sehr weitreichend. Auf der ersten Seite sieht man in meinem Beispiel Aktivitäten und zum Beispiel auch schon eine Integration in ein CRM-System, in diesem Fall von Sugar, wo ein Account aktualisiert wurde und ein Kollege schon mal einen Kommentar dazu geschrieben hat. Und genau hier liegen die Vorteile und Stärken einer Kollaborationsplattform. Der Kollege, der vielleicht gar keinen Zugriff mehr auf diesen Datensatz hat, weil er im CRM-System keinen Zugriff darauf hätte, kann dennoch hier wichtige Informationen weitergeben. Aber auch die Strukturierung von weiteren Informationen in meinem Projekt hier ist sehr einfach möglich. So können Kollegen Fragen stellen. Eine Frage in die Runde. Wie mache ich dies? Wie mache ich jenes? Ich kann neue Fragen erstellen und entsprechend Fragen beantworten. Doch gehen wir hier noch einmal zurück. Um Daten zu strukturieren oder Inhalte zu mir zu so anzuschauen, habe ich einmal die Aktivitätszeit mit den empfohlenen Inhalten, mit wichtigen Entscheidungen, die getroffen wurden in diesem Projekt und mit beliebten Inhalten, die häufig im Rahmen dieses Projektes benutzt wurden. Aber ich kann mir auch einen in Überblick über die Inhalte verschaffen. Welche Inhalte gab es denn? Zum Beispiel gibt es Fragen, die beantwortet sind oder beantwortet wird, werden müssen. So kann ich mir eine Frage anschauen, sehe mir die entsprechenden Antworten an und kann sogar sagen, diese Antwort ist hilfreich, richtig und ich habe sie nachvollziehen können, um somit zu verdeutlichen, wie gut die Antwort, wie wertvoll auch dieser Kommentar hier drin ist. Ähnliches geht für das ganze Ideen- und Wissensmanagement. In einem Projekt, gerade in CM-Projekten, gibt es immer häufiger Menschen, die ihr Wissen teilen möchten, die tolle Ideen haben. Auch diese Dinge möchte man irgendwo niederschreiben und entsprechend dann als Projektleiter für das cm system natürlich auch bewerten und sehen, wie interessant ist es das. Denn nicht nur derjenige, der am lautesten seine Idee in das Team einbringt, muss auch der sein, der die wichtigste und wertvollste Idee hat. Somit kann man in diese unstrukturierte Idee mit der Funktion, die im Jive im Standard vorhanden ist, zum Beispiel die Möglichkeit eröffnen zu sagen, okay, das Projektteam, die Key-User stimmen über bestimmte Dinge ab. Man kippt eine Idee ein, bewertet diese, ob sie wertvoll ist. Und der Projektleiter kann später im Steuerkreis dann diese Ideen mit der höchsten Bewertung einfach mit einbringen. Und sagen, das ist wichtig, das ist den Usern wichtig. Oder eine Idee, die vielleicht ganz toll gefunden wurde, ist gar nicht so wichtig von den Usern bewertet worden. Und man sieht entsprechend alle Kom Kommentare hierzu. Ähnliches gilt für das Aufgabenmanagement oder wichtige Dokumente. So ist es genauso möglich, hier Blogeinträge zu gestalten, Dateien abzulegen oder Dokumente zu hinterlegen, sodass jederzeit die richtigen Informationen an der richtigen Stelle verfügbar sind. Und natürlich auch der jeweilige Verantwortliche für einen Bereich, für ein Projekt, kann er sagen, hier, das ist ein wichtiges Dokument oder das ist eine wichtige Frage und somit auf diese Themen aufmerksam machen. Ähm, um entsprechend alle zu informieren. Eine ganz wichtige Funktion ist das Folgen innerhalb von Chive. Folge ich einem Eintrag, so wird dieser Eintrag auch mir regelmäßig aktualisiert. Auf meine Startseite, wenn ich nur folge, oder eben auch in meinen Posteingang. Dann würde ich per E-Mail über jede Änderung innerhalb dieses Bereiches informiert werden, sodass ich auch nichts mehr verpasse, wenn ich unterwegs bin und nicht ständig in Chive reinschauen kann. Diese Funktion kann ich auf jedes Dokument, auf jeden Inhalt, auf jeden Bereich ausdehnen. Natürlich habe ich verschiedene Aktionen, je nachdem, wie der Bereich konfiguriert ist, mehr oder weniger. Das geht bis hin zu Ereignissen, Events, die stattfinden. Wann ist der Go Live? Wann soll Testing stattfinden? Wann gibt es ein bestimmtes Meeting? Dinge, die man vielleicht noch gar nicht in seinen Outlook-Kalender schreiben möchte, kann man in Jive schon mal planen, ankündigen, ändern und dann mit den richtigen Teilnehmern eintragen. Somit ist es möglich, schnell und einfach Informationen zu verteilen. was helfen mir all diese Informationen, wenn ich keine Chance habe, diese zu finden? Sie erinnern sich vielleicht vorhin an den Eintrag, ähm, den wir aus dem CRM-System Sugar übernommen haben. Ich erinnere mich jetzt noch dran an den Namen. Da ging es um einen, da einen Kunden, über den wir gesprochen haben und ich möchte ihn schnell finden. Verwende ich die Lupe, kann ich ganz einfach diesen Datensatz finden, kann mich darauf verbinden und entsprechend wieder auf den aktuellen Stand holen. Ich kann dem Datensatz nur ein Lesezeichen geben, ein Gefällt mir oder entsprechend hier unten weitere Kommentare hinterlassen. Wenn ich Administrator für den Bereich bin, kann ich auch bestimmte Vorgänge als erledigt markieren und ähnliches. Genauso leicht geht es dann, wenn ich etwas suchen möchte. Ich möchte zum Beispiel Ganz unstrukturiert sagen, ich suche alles, was bei uns als sub im System ist. Gebe ich das Schlagwort ein und dann sucht das System nach meinen Einstellungen in allen möglichen Einträgen, in allen Inhalten und zu jeder Zeit. Kann ich alles zeitlich einschränken, dann macht es mir das Leben leichter. Strukturiert alle Inhalte, was bedeutet jeder Content, Personen bzw. auch Orte, die ich finden möchte. Ich möchte zum Beispiel unseren Geschäftsführer finden, Klaus Eichhorn. Ich weiß, er hat was gepostet, ich weiß nur nicht mehr wo, also kann ich über die Person genauso suchen, was er an Aktivitäten im System hatte, wo er sich mit eingebracht hat und welche Ideen er hat. Und zu diesen Ideen navigieren, mich darum kümmern, mir seinen, äh, seinen Themen und Aufgaben ansehen und entsprechend mich auf diesem Weg auch zu den Informationen leiten lassen. Grundsätzlich für Ihr cm system sind all diese Möglichkeiten hilfreich. Sie können Fragen beantworten, Sie können Umfragen gestalten. Wie gut ist denn ein Feature angekommen? Soll das denn verwendet werden oder möchte es zum Beispiel nicht haben? Somit kann ich auch Dinge, die Sie als Projektleiter oder als Verantwortlicher in das System tragen möchten oder in Ihre Community tragen möchten, auch einfach ähm, an die Leute bringen. Somit. Leicht möglich, wirklich einfach, eine Umfrage zu stellen. Wir haben ein super Feature eingebaut. Sind die Leute zufrieden? Unzufrieden? Nicht? Wie gefällt das Dashboard? Ist es hilfreich? Ist es nicht hilfreich? Eine einfache Bewertung, transparent für alle, mit der Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Warum ist das so? Warum nicht? Und so weiter. Einfach, schnell, unkompliziert. Soweit unser kurzer Einblick in die Jive-Welt mit der einfachen Möglichkeit zu sehen, was wir in Jive machen. Nochmal zusammengefasst, ganz schnell, was sind die Nutzen für Ihr Projekt? Was kann der Nutzen für Ihr CM-System sein? Sie haben eine einfache, zielgerichtete Kommunikation aller Projektteilnehmer, die Sie haben wollen, ob extern oder, inter, extern oder intern. Sie können alle möglichen Funktionen abbilden, die Sie benötigen, die Sie heute vielleicht in Papierform, im Filesystem oder sonst wo haben und können Querverweise machen. Sie können das Wissensmanagement füttern lassen aus dem Ideenmanagement und haben die Möglichkeiten, Kommunikation und anderes mit den Teilnehmern zu führen. Sie sind transparent gegenüber jedem Benutzer, jedem Teilnehmer. Sie sind organisiert. Und Sie können weitere Entwicklungsprojekte strukturieren, um sie gezielt voranzubringen. Sie haben noch Fragen? Sie sind interessiert oder Sie haben sogar schon Bedarf an einer Lösung wie Jive? Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Tag.